eine Geschichte, das Herz war mir so schwer, sie erzählte von der Hoffnung und berührte mich sehr. Es geschah in einem Dorfe, Lützerath war sein Name, stand am Rande einer Kohlegrube, aus der die Zerstörung kam. Es sollte vernichtet werden, das wurde Gemeinwohl genannt, dabei war es schon lange klar, hier wird die Zukunft verbrannt, zum Glück gab es ein paar Menschen, die konnten es nicht akzeptieren, und als die Bagger ins Dorf kamen, setzten sie sich zum Blockieren, sie sangen, Lützi bleib, Lützi bleib, es ist Zeit, die Kohle ist Vergangenheit. Lützi lebt, Lützi lebt, damit feststeht, dass man den Kapitalismus begräbt. Doch hilflos mussten sie zuschauen, denn man hielt sie in Schach, die Bagger begannen schnell ihr Werk, schon fiel das erste Dach. Aus den Trümmern da flatterte ein großer Vogel hervor und das führte ein nochmal vor Augen, dass man hier Heimat verlor. Mensch rief die Schleiereule auch ihr Ruf wird nicht gehört. Entgegen unser aller Veto wird die Welt hier weiter zerstört. Doch trotz allem gab es Hoffnung, ein Hof stand noch im Weg. Der Landwirt wollte ihn nicht verkaufen, lieber den Kohleausstieg. Sie sangen: Lützi bleibt, Lützi bleibt.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 Von dem Widerstand kamen immer mehr Leute. Sie belebten den Ort neu, noch immer steht er heute. Sie proben ein neues Zusammenleben gegen Macht und Hierarchie. Offen für alle Bedürfnisse, das ist gelebte Utopie. Jetzt ans Baumhaus setzt, Richtung Grube rausschaut, kann am Abend einen Anblick sehen, der Mut und Hoffnung aufbaut. Denn dort fliegt sie die Schleiereule, weiß und still vor sich hin. Auch sie kann weiter hier bleiben und zeigt uns, dass wir hier genau richtig sind.